Ja, hi und willkommen. Mein Name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, wir stehen vor dem Score Stadion und ein Gegner wartet hier noch gespannt auf uns und zwar delion der Champ der Galar Regierung, delion der Unschlagbare. Und ja, wir wollen den entthronen und hoffentlich auch so einen coolen Mantel bekommen, wo alle Lobos hier von Galar drauf sind und ja. Die Leute hier warten schon gespannt auf den finalen Kampf und ich kann den auch kaum erwarten. Mein Team für den Kampf wird so aussehen. Ich weiß, dass Delion ein Glurak hat. Also dafür haben wir Tiamat, weil ja, ist glaube ich der perfekte Konter für Glurak, ne? Flug, Feuer gegen, was gestein Das wird vielleicht gut ausgehen, ne? So, ich habe außerdem irgendwie die Vermutung, das habe ich irgendwie noch nie erwähnt, aber ich meine, er hat auch den restlichen Starter noch, weil, weiß ich nicht, als wir ganz am Anfang mit Hopp unsere, mit Hopp unsere Starter ausgewählt haben, ne, da hat und über, äh, boah, wie heißt das Ding nochmal? Fleckion? ne, so ist die Entwicklung, ne, Memelon, irgendwie so was den Master Starter hat jedenfalls den Wasserstarter irgendwie so angeguckt, so im Sinne von ja, ich nehme dich mit, keiner will dich, dann nehme ich dich mit. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass der den Starter irgendwie in sein Team hat. Und ja, weiß sie nicht. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was der haben könnte. Und ja, ich habe jetzt dieses Team genommen, wird vielleicht in Ordnung sein. Ne? Mal schauen. Gut, in dem Sinne sage ich dann, wir gehen jetzt mal ins Score stadion und Hoffentlich kommt jetzt nur Delion und nicht nur irgendwie fünf Kämpfe vorher. Und ja, wir sorgen dafür, dass ein neuer Champ geboren wird. Ein hoch auf mich, Jawoll! Mach Delion fair, ich weiß, dass du es das schaffst. Keine Ahnung, wer wir gewinnt. Na ich. es hat für einen entscheidenden Kampf. Du bist schon so weit gekommen. Jetzt musst du einfach gewinnen, Danio. Wir siegen unschlagbaren in Delion. Leute, eine neue Ära ein. Jawoll. Ein Bugball, boah gerade nichts interessanteres zu sagen fertig weiß ob du dort schaffen kannst ja sie sagen aber gleiche glaube ich Darf ich dir handschütten bitte na klar nicht mal berührt danke ich werde mir nie wieder die hände waschen danke für die unterstützung ein großes vorbild an die römer will ich mal so sein wie du ja Gut dann. Die Leute sind auf meiner Seite, die meisten. Das Champ Match, der entscheidende Kampf gegen den Champ beginnt gleich. Bist du bereit, Deion herauszufordern? Ja, ich werde ihn besiegen. Dann sie bitte eine Uniform an und gehe ich zum Kampfplatz. Hey, er ist voll Kacke. Vor allem die Arena-Leiter konnten in ihren Klamotten herumlaufen, ne? So, sind wir bereit, ja, ne? Komm, schaffen wir. Man war jeden Kampf jemals schwierig. Los, Danilo, Daniro, du bist unser Champ. mach Danilo, Daniro, mein Feldchamp. Los, delion Mach schon, du schaffst das, dann Die Nummer 200 betritt die Arena. Alles klar. Und endlich stehen wir den Champ gegenüber. Was schon von Anfang an natürlich klar war, aber jetzt ist der Tag endlich gekommen. Die Nummer 200 gegen die Nummer 1. Meine Kämpfe sind ja immer ausverkauft, aber so ein begeistertes Publikum habe ich noch nie. Hatte ich noch nie. Das liegt sicher daran, dass alle wissen, dass du vor drei Tagen geleistet hast, Daniro. Du hast in deiner gefangen und die Zukunft der Galarregion gesichert. Du hast an der Seite der legendären Pokémon sagt und und Center gekämpft. Das macht dich zu einem waschechten Helden und einem wahrwürdigen Gegner. Ich habe dich entdeckt und dein Potenzial in Das ist eine Leistung für sich wenn ich jetzt noch schaffe heraus gegen dich zu gewinnen wäre das ist der ultimative beweis meines können als champs dann mal los dann liefern wir uns einen kampf der in die geschichte der galerie eingehen wird oder besser liefern wir uns einen kampf der die zukunft galas für immer verändern wird also uns diesen kampf so richtig genießen jetzt Champ Time! und wieder oben dreht natürlich wieder durch ausgerechnet jetzt gut dann komme er ja, gemacht genau wie hopp die wangen Hop. jetzt so einmal anklatschen champ Delion fordert dich heraus naja eigentlich wollte ich hätte ja dich aus ok no. in sein umgang und du und schwert und schild hätte ich eigentlich kommen sehen müssen ja aber das rum zu beißen ist Teil meiner Rolle als Shen. Und schieflich da Klamotten hat der an. Level 62 Oh Gott. Äh... und der setzt jetzt nicht als erstes Ding ins ein, oder? So, wenn ich Glück habe, one schottet den hat. Was kommen Gibt kein besseres erstes Pokémon front packen können ja wohl einer erledigt das war sehr effektiv ist anders hätte ich auch natürlich nicht erwartet Komm schon genau wie auf okay jeden okay volltreffer treffer ein volltreffer nicht schlecht ja die musik kommt mir bekannt vor max sagt oh gott jetzt wird das schon wieder gegen so, dich ist ja nicht irgendwie auch ein altes thema ich mache mal kehrt wenn, du, ne? wenn nichts dagegen hat so und ich nehme Magikasam wegen fee hoffe ich setze er dach na, da kein. Voll unterlevel für diesen Kampf. Oh Gott, uh, nee, da wird nichts Dreck, ich muss jetzt irgendwas Blödes einkommen. Dreck. Ich soll damit daneben hauen können, ne? Kollege? Okay, sehr effektiv angreifen werde ich mit dem rollen. okay das könnte jetzt ein bisschen schwierig werden äh, ich habe nichts gegen drachen Eisenschweif und erdbeben äh, ich glaube Blackwing. wäre jetzt nicht so schlecht ne so. Du hast irgendeine Feuerattacke oder so ne anfall Ich dachte, okay, Stahl ist ah. Sturzflug. Oh Gott, ah. der Kampf könnte nicht so einfach werden. Wer hätte es gedacht? Ne? Na, warte mal. Also das sie vor dem Anwender. Ja, das wird ja nicht passieren, ne? Unsere Mit Wunderfall kann er sich ja verwirren am Ende, ey. Na. Das ist nicht sehr effektiv. Das ist vom vor, komm komm. heißt blöde aber oh, der setzt wahrscheinlich top genesung jetzt ein jetzt ne? eingeloggt in Boah, jetzt hätte ich schön magie einwechseln können Jetzt ne? habe ich das ending die credit das credit thema von äh... ich setze jetzt mal ein ding ein top ich habe gar keine top genesung was ist los mit mir doch da boah aber noch ein top trank gerade wird nicht darum warum kommen ein paar tränke einzusetzen in den kampf das ausschaut also wenn ich glück habe dann verwirrt er sich jetzt und hat selber kaputt da wäre natürlich sehr gut flüge kommen und jetzt setzt der top genesung ein das gibt es jetzt nicht der hat gewartet bis sie obwohl er war ja eingeloggt in dem dingen ne? wird er jetzt nicht machen können So anfall ist das physisch. ich habe irgendwie noch nie gesehen hat stahlflügel zweiter effekt irgendwie aktiviert wird also also verteidigung erhöht wird und so ne so, aber solange er das macht dann eigentlich noch relativ angenehm so. ja, jetzt wenn noch mal verteidigung gewöhnt ne? ich muss noch mit Trank einsetzen das geht nicht anders und das ist jetzt der zweite pokémon er spät noch gefährlicher sorg für ihr. Da jetzt habe ich mal selber oder irgendwie was zum glück habe ich überrest auf black das hilft gerade sehr der starbflügel hau dich selber aber dort hat viel abgezogen die verteidigung gibt es jetzt nicht jetzt ist wahrscheinlich noch mal top genesung eine soll ich selber? Nein. egal weg. Hoffentlich. ja gut. Das ist erste Buchtung. ohne Probleme. erledigt Und Dann kommt Max zum Ecke. Und uns alle weg. Aber ich nichts gegen Dachen. Ich hatte was gegen Dachen, aber hat es nicht gemacht Na. Ja. Der Pulldra. Ja, nur Drachen-Pokémon. Ja, das Geist, ne? Ja, komm. Oh, du hast Flammenwurf, ist klar. Und ja. Geist, Drache, ne? Auch nichts gegen Abschlag. Ja, von laub wird nichts aushalten. Unlicht. licht besser wohl schneller sein als dingens ne? auch nicht. Aber ich brauche ich ich gegen brauchen. 60 er ja, von lauch hat eine menge angriffskraft also ich habe das halt gefühl ich werde mary noch brauchen ja, problem ist natürlich wer schneller ne? ja, der hält auch nicht viel aus mary einsetzen jetzt wahrscheinlich eine hoffnung hier irgendwie schneller zu sein wenn ich glück habe ne gibt es jetzt nicht kaputt ja Ey, für jedes vergiss, Pokémon hat nicht von denen kaputt machen, haut der mir zwei weg. Das geht so nicht. Ja, von ich habe nur zwei Pokémon. Komm schon. Du bist mir ein bisschen zu krass. Jetzt hat ja noch vier Pokémon, drei nach diesem. Abschlag. spukball gut schon hat taucht er nicht kaputt, oder? Ich bin ein Schlag. Na, so gut. Volltreffer natürlich. Alter, Laubklinge. Tor volltreffer, Rote. Ja. Ich bin sowieso irgendwie dazu, das einzusetzen. Der ist der ist nie schnell genug, also... Antifrost. Ja, du bist oder? Äh, gegen sowieso keine Chance. Also, ja. Ach gut, jetzt kann ich nie dagegen einsetzen. und direkt wieder kehrt so. äh, Mary. Einmal die schneller ist. Oh, Psychogenäre. Ich habe sie enttäuscht. Es tut mir leid. Gut. ist nie im Leben schneller sein als ich nie. Komm. Also ich hau ich weg Mit Feuerball. Gut ich habe ein du und gerade weg da und ich dachte den auch kaputt haut. sehr gut wenigstens ja. wenn ich gegen die einwechsel dann kann ich mich darauf verlassen, der was kaputt haut ja, aber so jetzt gucken wir mal ich wusste ich habe so was von gewusst ey. Der hat den starter ey. ich habe sowas von gewusst mache ich denn jetzt da ja, ich bin so blöd ne? oh, der ist sogar schneller super oh, ich wollte eigentlich nur ein pokémon schenken voll eigentlich kann ähm ja die Mary, ne oh gott hat überlebe ich nicht das ding ist im leben schneller als du willst gestreichelt werden das ist schön für dich Ja, und dann kommt auch noch dingens ne? top leber also was hier so The Blackwing ist das einzige dingen was hier gerade noch was gegen und ausrichten kann äh. wesentlich werden sie zuneigungsdinger hier nicht ausgelöst so alles noch gut wenn er jetzt gleich dings noch einsetzt ne aber der wird wahrscheinlich irgendwie so wie erdbeben haben oder so ne gegen äh, Tiamat. Ne, ich kann es nicht wirklich machen hier Sturzflug, kommen drehen diese ob ne? wird schon... und Sturzburg-Schaden kann ich wieder hochheilen mit dingen Na. Ja jetzt was? Ja, ich tue mich lieber vorbereiten, ja. Na, an, du haust nicht mit Präzisionsschuss einmal weg, Einen fällt er immer aus. Natürlich lieber meine Pokémon ja alle wieder beleben. gegen ja ich, ich brauche noch. Weiß schneller er wird ist auch ich habe viel zu über Der ist zehn Level als ich. wir hatten ja Probleme gegen natürlich ich gerade gehabt gegen gegen in deiner los ich muss ein bisschen strategie jetzt hier einsetzen so, wir aus sie mit einem schlag weg komm, komm, komm, komm. nein komm schon ein schlag einschlag schlag hältst du aus komm das gibt es jetzt nicht ey. nicht mal ein schlag ja, was soll ich denn machen gegen das krieg hey. ich kann nichts machen baut hier ja. warte mal er hat ja offensiv fest ich idiot ah. na egal Was ist einfach nicht ah, black ja, ist der einzige der jetzt zwei schläge aushalten kann vielleicht zwei pokémon wieder belegen kann kannst du mal präzision hier ja verbrauchen oder so ich habe noch nie in einem champion Kampf so viele items hier benutzt hier so, matt du hast offensiv best an also Spezialverteidigung. so ja, was mache ich hier mehr? Steiner, haut da sowas von daneben, pass auf. Tränen kommt auch noch dazu, ey. dieser Pisser. Bis halt naja. Na Weißt du was hier? Deiner Brocken. Muss ich jetzt einsetzen. Und... warum Jetzt kommt er gleich mit seinen nur an und setzt Erdbeben ein und... ein Tier mal es wächst Pass auf. Weil das kommt jetzt wahrscheinlich eher ran, ne? Macht mir sowieso Schaden. Na. kommt sein Gelurat ne im Sandsturm ja, bringt alles nichts wenn der jetzt erdbeben einsetzt. das die Spezialverteidigung Moment ein champagne ist noch nicht euro er ist vorbei das hat ich nicht so ja englische und deutsche sachen miteinander nutzen nicht gut 65 ey. Das ist echt der Herz der Kampf bisher ey. ja, also nicht jetzt, ne? Ich jetzt was Klo drauf hat geiger deiner Max. Jetzt kommt er mit erdbeben Pass auf, wie viel mal wetten, hat der er mein mein Tier macht weg raus. wetten. Komm. Ich muss nur meinen stein attacke einsetzen, dann müsste weg. Boah, das ist ja noch schlimmer. Das gibt's jetzt nicht, Mann. Ah. So, jetzt habe ich hier ein geiger deiner lurak mit ich mich hier muss. Oh, sehr gut. Oh, ich habe nur noch Black Winken. Nein ja schaffe ich nicht ich keine Chance gegen den ey. Ich mein, für Toppel ich ja schon benutzt habe alles ist langsamer als den seinem Team jetzt die noch weiter auf Zeit für einen Giga Feuerflug ja direkt so also machen wir jetzt pass auf wenn du mal nicht mit einschlag irgendwas kaputt haben willst das wäre sehr gut aber ich brauche eigentlich gar nicht wieder einsetzen also ich mache den kampf kann ich gar nicht gewinnen solche machen man übelst auf die fasse wenn ich ein angriff mal überleben würde aber hat er überhaupt eine pflanzen an hat aber kann der denn überhaupt solarstrahl oh gott hat, hat den sonntag irgendwie Da kann ich den kampf kann ich nicht mehr gewinnen jetzt zu schlechten position gerade solarstrahl gut was okay die solarstrahl könnte mich jetzt noch retten so habe ich so Gefühl. was hat der Solarstrahl? Eine Feuerattacke, Flammenwurf nehme ich mal oder Feuersturm oder irgendwie was, irgendeine Feuerattacke. Ne? Wenn ich Glück habe und setzt Solarstrahl ein. Ne? Okay. So, du willst ja jetzt nicht. Hast du denn noch als an angriffen ich muss ja meine ganzen toppen über ja wegballern ne? ja dem bringt nichts ich muss hier mal wieder haben wenn ich glück habe dann setzt solar Ja, ne? ich habe eine idee Antikraft. ja super gut jetzt noch mal auf nummer sicher so. Ja, von da wird nichts aushalten. Egal. So, gut, ja. Bitte nicht die Werte erhöhen oder irgendwie ne? so jetzt voll doof. Haben wir etwas Glück, kann Tiamat gibt es hier reißen? das antikraft Antikraft, irgendeinen Feuerangriff. Der Mann Flugangriff, das auch noch haben. So, aber werde ich jetzt kaputt auch mit Steinagel. Pass auf, vierfache Schwäche, Solarstrahl, kein Ding. damit habe ich gerechnet. Jetzt kommt der Steinagel. Ah, weg. Jawohl. Oh, oh, oh ja. Fast all meine Top Leber und so verballert. Aber Au, Rat, Der findet Banktaschengespräche in der Gegend, äh, ok war 110 ja wie schön hat dieser angriff jetzt kommt ne? oh. Und da hat er der gemischte gefühl das war's mit meiner champion danke für den besten kampf meines lebens ja gleichfalls war wahrscheinlich einer der schwersten Kämpfe, die ich im Pokémon hatte? Oh Gott, aber wir haben es geschafft. Irgendwie zwar mit einem Haufen Items, aber war jedenfalls zehnmal spannender als wenn ich mit dem gleich starken Team eingegangen wäre. Habe ich ein so Gefühl. und ja, da ist meine Mutter. Mein Glückwunsch, und Du hast es geschafft, den unschlagbaren Champ zu ziehen. Damit gehört der Titel dir. ist wirklich ein sensationeller Pokémon Trainer und dafür sollst du gefeiert werden. Jetzt, also stark geworden bist, ist es an der Zeit, dass ich selber an die Zukunft denke. Auch wir Erwachsenen sollten die Gegenwart mit Blick auf noch kommenden Zeiten verbessern versprich mir dass du so weitermachst glaube an dich glaube an deine pokémon du kannst die zukunft nach deinen träumen und wünschen gestalten bewohner von gala ihr seid alle gerade zeugen der geburt eines einer neuen legende geworden Danilo ist eurer neuer champ Wer so stark ist, wer kann so einiges in Bewegung setzen. Alles ist möglich. lasst uns gespannt verfolgen, was in, in was für eine Zukunft der uns führen wird. Ein hoch auf die Nummer 200. Oh, Kreds, ne? boah. Ok, boah. gut. Ich mache kurz meinen Controller hier weg. Das war anstrengend. Also krass anstrengend. Also ja, aber ich habe jetzt auch nicht gerechnet, hat er jetzt mit so Level 65 um die Ecke kommt. Ich habe jetzt so mindestens gedacht, vielleicht Level 60. Wie in deiner Lost, aber ja, der macht jetzt mal so einen Sprung von zehn Level. da war irgendwie krass. Aber das war trotzdem gut. Und ja, wenn ich wenn ich jetzt mit zwei nicht Pokémon um die Ecke gekommen wäre, die jetzt zehn Level stärker gewesen wären dann ja dann wäre es dann wäre es nicht so spannend gewesen ich habe zwar unmengen items ich fühle mich weiß sie nicht ich hätte gern den kampf ohne items oder so gewonnen aber ich hoffe ja, man kann den kampf irgendwann mal wiederholen oder so und dann werden wir versuchen auf den hoffentlich gleichen level und äh, ohne items mal zu gewinnen aber dann wäre der kampf auch jetzt echt nicht so spannend gewesen ne? also diese also war ich, das level war gegen mich auf jeden fall und typen auch also aber trotzdem irgendwie habe ich dann noch, noch geschafft und ja ein etwas erschummelter sieg so fühlt sich an aber wie gesagt sonst wäre es nicht so spannend gewesen und ich bin zufrieden eigentlich ich fand den kampf extrem also ja ich fand ich habe mir den schon erkämpft irgendwie gerade so, aber gut, genug vom Kampf. Da jetzt der kommen würde ich mal sagen: Ich tue so ein kleines Fazit. Du als Spieler einpacken. Ne? Äh, ich nehme an, das Spiel ist noch nicht vorbei. Gibt bestimmt so ein bisschen Postgame-Content. Ne? Also, ich weiß mindestens zwei Sachen, was wir noch machen können. Wir müssen einmal mit diesen einen Typen reden, der mir irgendwie diese diesen fang orden oder irgendwie so was gegeben hat. Hat gesagt, komm mal nachdem du den Champ erledigt hast, wieder und dann müssen wir noch ähm, hier nach Dings gehen zu diesen einen Typen, den Engine City ist bei diesen Containern. Den Augen gesagt, komm zurück, wenn du Champ ist. Also, er wird noch hier weitergehen, irgendwie vielleicht ein bisschen Competitive Sachen. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls, ähm, ja, ich gebe trotzdem mal mein Fazit ab. Mir hat das Spiel gefallen, also, ja. Äh, ich bin jetzt in den spiel reingegangen so ich habe jetzt nicht einen meilenstein in der pokémon geschichte erwartet ich habe jetzt auch nicht also ich, ich hatte schon so ein paar anforderungen an das spiel gehabt aber oh jesus <lacht> jesus hat an dem spiel gearbeitet und ja ich habe nicht das allerbeste pokémon spiel aller zeiten äh, erwartet aber von dem was ich erwartet habe war eigentlich richtig in Ordnung mir hat das Spiel gefallen ein paar Sachen hat es gut gemacht ein paar Sachen hat es nicht so gut gemacht was es nicht gut gemacht hat zum Beispiel den NP teiler den man nicht abstellen kann also warum ich finde man hätte wesens schon so die Wahl haben sollen ob man allen pokémon Erfahrungspunkte geben kann oder nicht Aber der begrenzte Pokédex mich hat das nicht gestört also ich gehe in jeder Pokémon-Generation immer mit einem komplett neuen Team rein. Ich tue mir immer die neuen Pokémon fangen, anstatt irgendwie ein Team aus alten Pokémon noch reinzupacken, weil ich die neuen Pokémon halt sehen und erfahren will und so. Von daher, deswegen mich hat das jetzt nicht interessiert. Ob jetzt einige da ausgelassen worden sind oder nicht. Also, mich hat das kein bisschen gestört, aber andere Leute schon alles klar. Ende. So. Also nicht. wo Wobei ich jetzt hier rausgelassen von und dann würde ich gerne hier so. Gut, dann würde ich mal hier so stehen lassen. Ja, da ist gespeichert. Also. Da kann ich nur so weiter mein Fazit geben. In der nächsten Folge sehen wir dann mal, was nächstes passiert. Wenn ich oh hallo, cool, das ist mein Team Und ja schön, ist ähm, man nicht schlecht ne? ähm, Ja, ich würde den Bildschirm jetzt hier noch mal so kurz lassen, damit ich so mein Fazit geben kann. Ne? In der nächsten Folge gucken wir mal, wie es weitergeht. Ähm, also mich, Pokédex, ne? Pokédex hat mich nicht gestört. Andere Leute haben sich darüber übelst beschwert, aber mich hat er überhaupt nicht gekratzt. Also, ich fand 400 Pokémon, das reicht doch. Also, jetzt nicht so, als würde man jedes einzelne Pokémon benutzen, Also, was soll's, ja. Mein Lieblings-Pokémon scheint nicht hier zu sein. traumvogel ja, was soll man machen, ne? Ich habe die 200 auf meinen auf meinen äh, rücken das reicht da wohl es ist seelisch bei mir <lacht> wer weiß vielleicht werden ja irgendwann national oder so hinzugefügt wir sind ja auch der switch da können ja irgendwann Downloadable contents und so herauskommen das jetzt nicht unbedingt da um möglichkeit also ja ähm, was gibt es noch story Uff. story war jetzt schon fast sagen nicht so vorhanden ne? also ja wie gesagt pokémon erwarte ich jetzt auch nicht so viel das ist genau wie bei super mario ja du gehst ein rettest irgendwie ein königreich eine prinzessin oder irgendwas anderes und ja pokémon ist halt genau das gleiche du sammelst acht orden tust äh, top 4 erledigen was wir die arena halt waren mehr oder weniger top 4 am ende ne? sich also jetzt so wo ich darüber nachdenke ne? Also, ja, äh. sieg sind Champ, bis äh, Champion. Dann machst du irgendwie so ein bisschen Post-Content, ne? Kampfzone, äh, was weiß ich, was der hier geben wird. Und ja, also storymäßig, das hat ja alles Pokémon hat ja noch nie so eine richtig fesselnde story oder so manchmal gibt es hier so ein böses team und so das noch nebenbei kaputt geklatscht werden muss und ja aber sonst also die sache ist irgendwie die äh, das hat ja alles irgendwie so erst mit pokémon schwarz und weiß angefangen das war ja richtig ungewohnt damals irgendwie da diesen äh, diesen charakter ja n äh, die böse hatten irgendwie relativ öff, ja nachvollziehbare Ziele, die wollten Pokémon befreien von ihren Trainern und ja, Pokémon Schwarz und Weiß war dann sehr ungewohnt, dass die Story auf einmal so ernst zu nehmen war und so so tiefgründig. Ne, das kam schon, war schon so merkwürdig halt für ein Pokémon-Spiel. Also und die meisten Spiele gehen jetzt auch so darauf, ne? Die neuesten Pokémon-Spiele gehen ja immer so mehr ein bisschen auf Story. Und das hier hat ein bisschen so nachgelassen. Das fand ich aber dann auch schon wieder ein bisschen doof. Weil du hast, das habe ich mit dem Weg ist auch schon irgendwie so besprochen, und es ist irgendwie auffallen, du hast nicht wirklich irgendwie eine Bedrohung in diesem Spiel. Ne? Du, du hast jetzt hier eine Challenge, eine, so eine Sportveranstaltung, sag ich mal, an der du dich beteiligst. Und dann gibt es noch Team Yell, die jetzt null Bedrohung sind. Ne? Die, tun, die tun ja nur dich eigentlich bedrohen weil du jetzt ein Challenger bist, die wollen dich aufhalten, dass du irgendwie hier an der Challenge weitermachst und so. Aber ansonsten, so und dann kam irgendwie so erst in den letzten Spielstunden, dass man, man war jetzt die letzten zwei Stunden erst dann kommt auf einmal hier dieser Rosé und ähm, kommt hier und macht ein bisschen Chaos und das ist dann innerhalb von einer Stunde dann wieder behoben, weil ich ein bisschen schade finde, weil der Typ ich habe mir ich habe so das Gefühl, den hätte richtig gut so als Bösewicht schreiben können. Ne? Er hatte so, so eine Art. Ich will jetzt nicht Giovanni sagen, ne? Aber er hatte so so ein kle kleines Feeling an Giovanni irgendwie. Den hätte irgendwie so eine nachvollziehbare Version. Jetzt nicht so in your face böse Giovanni, sondern eher so ja ich tu ja Intrigen schmieden oder irgendwie so Irgendwie so habe ich mir ihn vorgestellt. Aber der hat irgendwie nichts gemacht. und Dann kommt er ja hier genau wie wie noch nochmal Team Plasma aus Schwarz und Weiß. Er hatte wieder so ein Ziel, das so halbwegs nachvollziehen kannst und hat es nur voll extrem durchgesetzt und kommt wie ein Bösewicht vor. Und eigentlich, das hättest du irgendwie so über Spiel so noch lang erzählen können, wir so, also, weil nicht diese beiden Schwert- und Schild-Pokémon, die kam auch voll spät vor, hatten auch nicht wirklich irgendwie eine Bedeutung im Spiel, habe ich so gefühlt die jetzt zum Beispiel schon viel früher irgendwie erwecken können die oh, dass der bildschirm rausgegangen. Äh, weiß ich nicht wir, wir haben die am anfang des zu getroffen jetzt hätten man zum beispiel dahingehen können und sagen können ja äh, ich habe wir haben die jetzt irgendwie erweckt und jetzt tauchen die überall in gala auf und sorgen für dieses geiger dynamax phänomen und weil du rennst dann irgendwie durch die Gegend und ist auch ein Geiger Dynamax Pokémon auf. Und dann hättest du vielleicht nur irgendwie so ein, so wie bei los und Dynamax Kampf irgendwie so hier und da mal reinpacken können, dass wir aufhalten müssen. Also jetzt ja viel mehr irgendwie da machen können, ne? Jetzt, so im Vergleich zum Team Aqua und Team Magma zum Beispiel, die hatten ja auch das Ziel, die wollten Landmasse oder mehr erweitern, ne? Und äh, die hast du auch die ganze Zeit überall irgendwo gesehen und so. Und du hast jetzt das Gefühl gehabt, ja, ist nicht alles so friedlich in dieser Welt. Und Team Rocket sowieso, ne? Die haben, weiß ich nicht, Städte eingenommen. Die hast du ja in Städten gesehen. Die haben hier so eine Spielhalle eingenommen, eine Basis da gehabt. Die haben eine ganze, ja, code dieses ganze Gebäude haben die eingenommen. Also die haben ja wirklich irgendwie sich überall aufgehalten und waren so richtig in die Fresse irgendwie von dir und ja hier hast du nix fand ich ein bisschen schade also du hast ja wirklich nur so an so ein Turnier teilgenommen und das die ganze Zeit verfolgt das ist jetzt ja ja das ist jetzt so ein ganz anderes Feeling irgendwie du bist jetzt nicht ein, eine person die er von stadt zu stadt zieht in der arena teilnimmt das sind jetzt weiß nicht wie viele leute hat waren hunderte von leuten die jetzt alle an einem riesigen turnier teilgenommen haben und äh, ja also so was nicht ein meisterschafts irgendwie ist eine ganz andere atmosphäre aber trotzdem hätte man vielleicht noch so irgendwie so gefahren reinpacken können keine Ahnung wie gesagt ich fand das mit Rosé da haben sie ein bisschen so weiß ich nicht so ein bisschen verschwendet den hättest du richtig gut schreiben können so als Bösewicht den hätte so ein richtig komplexer Bösewicht sein können der irgendwie ein nobles Ziel hatte und äh, ja ich glaube ich, glaub, ich rede schon ein bisschen zu lange über das aber das äh, hat mich so ein bisschen gestört hat das gefehlt hat so was sonst noch Grafik ist interessiert mich eigentlich. Nicht. Ich finde das Spiel sieht schön aus. Also, wie gesagt, auch kein grafischer Meilenstein, aber ich finde das Spiel sieht gut aus. Charaktere sehen gut aus. Pokémon sind gut gelungen. Ich weiß noch ein Pokémon schwarzen weiß. Gab es viele Pokémon, die Leute nicht gemocht haben? Hier fand ich kamen viele gute neue Pokémon. Ja, Kramer, ich der Kramer kurz meiner Kramer an Kamallen. Starter sind ein bisschen merkwürdig, hat die alle so menschlich irgendwie aussehen, hat aber was soll's. OPECO auch cool. Coole Pikachu-Version von dieser Region. Charaktere waren auch in Ordnung. Fand ich jetzt Design richtig gut. So, was noch? Äh, Story-Charaktere. War es eigentlich schon, ne? Also, mir hat das Spiel gefallen. Also, ich hatte Angst, dass das Spiel zu einfach wird mit den ganzen geteilten erfahrungspunkte Da hätten sie, wie gesagt, machen sollen, dass man auswählen kann, ob man EP-Teile hat oder nicht. Aber ja, am Ende war es dann ja doch nicht so einfach, wie man gesehen hat. Aber das lag jetzt auch wahrscheinlich daran, weil ich jetzt nicht wusste, welches Level der Champ war oder so. Also, das kam jetzt auch so ein bisschen aus dem Nichts, ne? Und ja, also, so ich gab schon Stellen, habe ich auch richtig einige Arena-Leiter waren auch nicht so einfach, vor allem wenn du noch nicht weiß was auf dich zukommt und so. Und ja, war schon heraus, und das einfachste Pokémon-Spiel war es auf jeden Fall nicht an einigen Stellen, aber das ist glaube ich immer so, wenn du irgendwie neue Pokémon hast, dann muss erst mal gucken, was können die alles was für ein typ sind die was für ein level sind die arena leiter und so aber ja also nicht so so casual der weg ist meint ja auch ist ein sehr casual game aber finde ich jetzt nicht so also für mich ist casual wenn das spiel wirklich irgendwie in der hand hält viel zu sehr in der hand hält und weiß nicht es liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich irgendwie mit, weil ich mir selber das Spiel ein bisschen erschwere. Ich nehme jetzt nicht die super dicken Brocken an Pokémon in mein Team. Ich, äh, wenn ich Pokémon gefangen habe, habe ich mein Team rausgenommen, damit die nicht überleveln. Ich habe auf Dings auf fest hier äh, gespielt, also, dass die Pokémon nicht gewechselt werden und so. Ich, also heiße es gibt schon Möglichkeiten, das Spiel einen sich ein bisschen zu erschweren und Spannender zu machen, so wie mir hat gefallen würde. Und ja, ähm, ich würde sagen, das war es dann eigentlich. Ne? Ich habe jetzt glaube ich schon so gute zehn Minuten geredet. Ne? Aber muss ja mal sein. Ne? Ich muss ja mal sagen, wie mir das Spiel gefallen hat und so. Ne? Und ist ja noch nicht vorbei. Ne? Ich nehme jetzt mal an, da wird doch so contentmäßig was kommen. Ne? So ein bisschen Story gibt es ja immer noch so nach dem Spielen. Ich muss noch die legendären Pokémon fangen. Also das legendär. Ich an, ich kann jetzt nur das Schwert-Pokémon fangen. Ne? Und ja, das wird ja dann auch irgendwann mal da kommen Aber fürs Erste würde ich dann, dann mal sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge geht es dann mit irgendwas weiter. Ne? Ich werde auch für heute irgendwie nicht weiter aufnehmen, weil mein Hals tut jetzt irgendwie, meine Kehle tut irgendwie voll weh, wo ich erst so zwei Stunden oder so aufnehme, noch nicht mal. So ungefähr anderthalb Stunden nehme ich das auf. Und ja, ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Also ja, werde ich wahrscheinlich in die Tagen irgendwann mal weitermachen. Und ja, in dem sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr bleibt noch dran und um zu gucken, wie es weitergeht. Und ich sehe euch dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Abonniert, liked, kommentiert und all so was Ne, da wäre voll nett. Und tschüss.